Geschäftsfall 1 zur periodengerechten Erfolgsermittlung. Woran erkenne ich dieses Thema? Also, wir haben hier ein Datum angegeben. Das ist schon mal ein Hinweis darauf. Dann geht es immer um Erträge oder Aufwendungen. Wir haben hier einen Aufwand, nämlich die Kfz-Steuer, die wir überweisen. Und wir haben einen Zeitraum angegeben. Ein Jahr. Und dieser Zeitraum geht also über das alte und das neue Geschäftsjahr. So, aber erste Aufgabenstellung ist zunächst mal die laufende Buchung am 1.8. zu machen. Also den Buchungssatz. 1.8. Da überweisen wir die Kfz-Steuer. Das ist ein Aufwand, also Aufwand im Soll 7030 Kfzst und das Ganze dann an Bank. Aktivkontominderung im Haben und wir überweisen 900. So, wenn wir jetzt einen anderen Aufwand hätten, müssten wir natürlich mal schauen, ob man der Vorsteuer noch buchen muss. Hier natürlich nicht. So, jetzt wird es interessant, am 31.12. die Vorabschlussbuchung, den Buchungssatz dazu. Dazu gucken wir uns erst einmal den Geschäftsfall nochmal an und erinnern uns, Eselsbrücke, wir zahlen hier im Voraus. Im Voraus heißt, wir haben hier entweder Ara oder Bra. Da steckt nämlich auch dieses Ra drin. Ja, also Eselsbrücke kann man sich merken. Und hier ist es so, dass wir überweisen, das heißt, wir sind aktiv, wir, sind, wir tun etwas, wir überweisen. Das heißt, hier haben wir die aktive Rechnungsabgrenzung. Im Gegensatz dazu würden wir passiv sein, also der andere tut etwas, dann hätten wir eben Bra. Das kann man sich auch aus, als Eselsbrücke merken. So, dementsprechend was ist zu tun? Dazu zeichnen wir uns erstmal den Zeitstrahl. Wir haben also im August, dann bis Dezember das alte Geschäftsjahr und dann geht es weiter mit dem Januar bis Juli, nämlich ein Jahr im Voraus. Dementsprechend haben wir August, September, Oktober, November, Dezember fünf Monate und dann die volle Zwölf, dann mit sieben im neuen Geschäftsjahr. So, und jetzt müssen wir diese 900 Euro aufteilen auf das alte und das neue Geschäftsjahr, also den Aufwand anteilig. Wir haben also 900 so, geteilt durch 12, dann habe ich einen Monat mal 5, dann habe ich 5 Monate. Also 900 geteilt durch 12 mal 5, das gibt 375 So, und jetzt könnte ich die 900 minus 375 nehmen, oder ich mache die gleiche Rechnung nochmal, 900 geteilt durch 12 und jetzt mal 7, 900 geteilt durch 12 mal 7, gibt 525, zur Kontrolle 375 plus 525 ergeben dann wieder unsere 900. So, was haben wir gemacht am 1.8.? Da haben wir 900 Euro gebucht, und zwar auf das Konto KFZST. Also es geht hier um den Aufwand. Es gehören aber nur 375 in das alte Jahr hinein. Wir haben also 525 zu viel gebucht, und die müssen wir rausbuchen. Und das machen wir über die... Aktive Rechnungsabgrenzung. Wenn wir uns dieses Konto mal anschauen, 2900 Ara, das ist ein Aktivkonto, ein Zweierkonto, linke Seite der Bilanz. Wenn wir also eine aktive Rechnungsabgrenzung bilden, dann heißt das Mehrung. Das heißt, dieses Konto kann nur im Soll stehen. 2900 Ara. So, und das Ganze geht an die Kfz-Steuer, die wollen wir jetzt von Soll ins Haben. Da müssen wir den Betrag rausbuchen, sonst würden ja viel zu viel im G und V landen, nämlich 525 zu viel, denn die 525 gehören ins neue Geschäftsjahr. Wichtig ist, sollten wir hier Vorsteuer haben, die grenzen wir nicht am 31.12. ab, sondern ohne Vorsteuer. Ja, was würden wir tun dann im neuen Jahr? Da würden wir dann die aktive Rechnungsabgrenzung auflösen, wandert ins Haben und die Kfz-Steuer wandert ins Soll und dann haben wir die 525 da, wo sie hingehören, nämlich ins neue Geschäftsjahr.